Oh Junge, was für ein geiles Jahr! Ähm, viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, äh, vielleicht manche auch nicht, aber zum 10. Jubiläum von ähm, oder zehnjährigen Jubiläum von Nier wird Square Enix das Nier, das originelle, originale Nier ähm, überarbeiten und eine Remastered-Version für den, für den PC, für die PS4 und für die Xbox One rausbringen. Wann. Die das rausbringen möchten, ist noch unklar. Es steht noch kein Release-Termin fest, aber es gibt schon ein paar Eckdaten. Und zwar wird es äh, die Nier-Replicant-Version sein. Also die Sache mit Nier ist ein wenig kompliziert. Als das released wurde, gab es eine Japan-exklusive Version, die hieß Nier-Replicant. Ähm, und da spielte man den Bruder der, der Figur Jona. Und für den Westen haben sie Nier gestalt oder gestalt, äh, weiß nicht, ob das ein deutsches Wort sein soll, äh, released. Und da spielt man dann halt den Vater von Jonah. Ich weiß auch nicht, warum sie, das, warum sie zwei Versionen released haben. Vielleicht dachten sie, die im Westen fänden das irgendwie cooler, wenn es der Vater wäre und nicht der Bruder. I don't know. Äh, jedenfalls bekommen wir eine Remastered-Version vom originalen japanischen, wo wir den Bruder spielen. Ähm, ich freue mich mega drauf, denn ich wollte schon lange Nier zocken. Ähm, kam auch nicht dazu. Hab's hier liegen, tatsächlich für den PS3. Äh, konnte es, wollte es streamen, konnte es nicht, weil ich den falschen Splitter bestellt habe, der das Signal, der dieses dieses komische HDCP-Signal nicht richtig gesplittet hat und konnte es halt nicht streamen. Äh, aber jetzt brauche ich das eh nicht mehr, jetzt brauche ich mir auch keinen neuen Splitter bestellen, weil es kommt ja eh bald als Remastered. Ähm, es gibt ein paar Eckdaten dazu ähm, und zwar heißt es near Replicant Version 1.22474487139 und... Das DLC für die Automata hat auch schon so einen kryptischen, numerischen Namen. Also es ist wieder... Es ist Yoko Taro. Was soll man sagen? Der Typ ist einfach fucking crazy. Aber der, der, der Typ ist ein Genie. Es wird neue Charaktere beinhalten. Es wird teilweise neu aufgelegte Soundtracks ähm, von Okabe-san enthalten. Es wird komplett neu... Ich weiß nicht, ob es komplett neu vertont wird, to be honest. Es hieß, auf, auf manchen Seiten heißt es, es gibt neue Sprachaufnahmen. Auf anderen Seiten heißt es, es wird komplett neu vertont. Ich weiß nicht, inwiefern das neu vertont wird. Ich glaube einfach nur, die neuen Charaktere werden neue Aufnahmen erhalten und die ganzen Bonusinhalte. Aber ich glaube, es wäre schwachsinnig, die alten Audiospuren, die an sich ja eigentlich noch gut und verwendbar sind, dann nochmal neu aufzunehmen. Man munkelt, es wird neue Enden haben. Was cool ist. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass Platinum Games dran arbeitet, auch dran arbeitet, nicht direkt. Die werden jetzt nicht, also erwartet nicht, dass das Kampfsystem neu äh, aufgelegt wird und dann so ist wie Nia Automata. Auf anderen Seiten habe ich dann gelesen, dass Platinum Games überhaupt nicht involviert ist. Also es ist es ist alles sehr schwammig. Ich kann jedem nur empfehlen, sich Nia Tomata einmal anzuschauen. Das Spiel ist ein Meisterwerk. Lasst euch nicht von diesem Big Booty Anime Scheiß Abschrecken. Und das kommt von mir, demjenigen, der äh, absolut gegen Edgy in Animes ist. Außer halt in ganz, ganz wenigen Fällen, wie zum Beispiel bei Killer Kill oder so. Aber ansonsten habe ich, äh, jagt mich Edgy davon. Und trotzdem habe ich Nier durchgezockt. Und trotzdem ist es mein, ähm, einem der besten Games, die ich je gezockt habe. Und wirklich eine, eine Offenbarung, auch philosophisch. Kann ich, nur, kann ich nur empfehlen. Und das originale Nier soll nicht schlechter sein. Storymäßig vom Kampfsystem. Ja... Hör ich immer mal wieder, dass es nicht so gut sein soll. Ich denke, man kann es schaffen. Ich denke, es ist machbar. Aber allein wegen der Story sollte man sich dieses Spiel schon kaufen. Wer Bock hat auf dreidimensionale, tiefe, komplexe Charaktere mit ihren eigenen Problemen, mit Pull-Twists und Wendungen, die man so nicht vorhersieht, wer eine richtig, richtig geile, traurige Story auch ähm, erleben möchte, der sollte sich echt Nia und Nier Automata gönnen. Wahrscheinlich auch die Drakengard-Serie, die ja auch von Yoko Taro ist, obwohl Drakengard 2 war, glaube ich, nicht von ihm direkt. Ähm... Ja, also der Typ, der kann richtig gute Storys schreiben, die auch nicht mit... Ich will nicht spoilern, aber äh, ich sag mal, wenn er was schreibt, dann hat es nicht wirklich ein Happy End in der Regel. Wenn eher ein bittersüßes Ende, maximal. Aber der Typ, der ist einfach fucking genial. Ähm, wir haben noch eine zweite Meldung und zwar zusätzlich dazu ist noch ein Nia für Smartphone in Arbeit. Das nennt sich Nia Reincarnation, dazu hat man echt noch weniger Infos. Ähm, es soll Free-to-Play sein und angeblich für iOS und Android beides verfügbar sein. Aber darüber hinaus weiß man eigentlich nichts. Die Trailer seht ihr auch hier oben. Ähm, da sind halt ein paar Artworks, aber mehr auch nicht. Es gibt kein Gameplay und so. Was mich halt besorgt ist, dass es Free-to-Play ist. Und ach, ich, ach, ich weiß nicht. Ich, selbst bei großen AAA-Firmen ähm, ist es meistens mit mit Cash Grab verbunden, wenn die irgendeinen Free-to-Play-Titel machen. Und Sie Square Enix und ihr Scheiß Final Fantasy 15 Cash Grab. Wie ist das a New Empire oder so? And we have this catastrophic fuckhole of a title on our hands. It's rank paywall and glaringly obvious tactics of, to funnel money just to the top. Passionately, I feel like this game shouldn't be in existence. I mean, just being in existence was bad enough, but earning those kind of figures, wow. Also ich weiß nicht, ich habe da Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, inwiefern Square Enix das jetzt monetar monetarisieren wird. Also mir, mir würde schon besser gefallen, wenn ich dafür zahlen müsste. Selbst wenn es 5 Euro wären oder so, hätte ich kein Problem mit, weil ich weiß, dass... Ein Spiel von Yokotaro ist ein gutes Spiel. Sagen wir es mal so. Alles, was Yokotaro Taro anfasst, dieser Mann, ist ein, dieser Mann ist ein Schatz. Dieser Mann muss gehütet werden, denn sein, sein Genie übertrifft meiner Meinung nach auch das von Tetsuya Nomura, dem Typen hinter Kingdom Hearts. Bei dem ich auch manchmal mein Hut ziehe, aber manchmal auch das Gefühl habe, dass er selber nicht mehr hinterherblickt durch seine Story. Yokotaro ist geil. Einfach nur eine geile Persönlichkeit. Ich empfehle auch jedem die Interviews anzugucken, die er gibt, die sind immer richtig lustig. Also der, der hat echt einen Rad weg, aber das ist super witzig. Hi. Hi. <lacht> Ja, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Ich finde Nie Automata richtig, richtig gut und ich freue mich, Nier zu spielen. Ich werde es im Stream spielen. Ich hoffe, ihr seid auch dann dabei. Oder auch nicht. Aus Spoilergründen kann ich absolut verstehen. Wir werden das auf jeden Fall im Stream durchzocken. Ich werde mir das für PC holen, weil es für mich persönlich, glaube ich, am einfachsten zu streamen ist. Und ich da auch die beste Qualität dann habe, grafikmäßig und von der Framerate und allem drum und dran. Ich werde das auf jeden Fall im Spiel spielen und auch ausgiebig spielen, mir meine Zeit lassen, alles erkunden, weil man sehr viele Geheimnisse und sehr viele Storystränge neben der Hauptstory äh, auch ähm, entdecken kann. Und auch natürlich die Secret-Bosse, die es wahrscheinlich auch in Nier gibt. Ich weiß es nicht. Wird es wahrscheinlich geben. Ich kann es jedem empfehlen. Ähm, wenn es irgendwas Neues dazu gibt, weiß ich nicht, ob ich ein Video mache. Wahrscheinlich. Ich rede gerne über Nier. Und ähm, ihr findet mich ansonsten über, über Twitch. Findet ihr mich streamen. Ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, Leute. Und ähm, wir sehen uns dann spätestens auf Twitch, wenn ich Nier streame. Tschüss.